Hallo und herzlich willkommen äh, bei unserem Talk äh, Remote Reflexion von JugendHakt. Äh, wir würden gerne mit euch das letzte Jahr anschauen, was passiert ist ähm, in Zeiten von Corona, was wir umgestellt haben, was wir so für Erfahrungen gemacht haben. Ähm, äh, die Gegenwarts Nina und Gegenwarts Daniel von damals haben gerade den Talk aufgezeichnet und werden gleich als gegenwarts Nina und gegenwärts Daniel von heute mit euch im Q&A sein. Äh, genau, bis dahin werden wir so ein bisschen zusammenfassen, was wir so erlebt haben und freuen uns gleich mit euch in die Diskussion zu gehen. Doch erstmal zu dir, Nina. Stell dich doch mal kurz vor. Ja, hi, ich bin Nina und ich bin seit März im Jugendtag Team und vorwiegend eigentlich für die Eventplanung zuständig. Und Daniel, sag du doch noch mal ein, zwei Sätze zu dir. Ja, ich bin Daniel, ich bin Programmleitung bei Jugend Takt jetzt schon seit acht Jahren mit am Start und genau, das war auf jeden Fall ein besonderes Jahr und ähm, ja, freue mich sehr, dass, dass wir das gleich zusammenfassen aus unseren jeweils unterschiedlichen Perspektiven. Ähm, genau, äh, vielleicht steigen wir einfach mal ein mit äh, März. Nina, du hast angefangen, wir haben uns eigentlich so richtig kennengelernt dann tatsächlich dann auf dem letzten Event, das wir noch machen konnten in München. Ähm, wie, erzähl mal, wie ging das so los für dich? Ja, es ging spannend und chaotisch los, würde ich sagen. Also Ich bin echt froh, dass wir München noch machen konnten. Denn so hatte ich zumindest die Chance, ja auch ein Event noch live vor Ort mitzukriegen, was äh, echt super war. Und dann, also schon in der Vorbereitung war ja Corona das große Thema. Ständig haben wir mit dem Gesundheitsamt telefoniert und waren unsicher, ob wir es so überhaupt stattfinden lassen können. Und relativ schnell nach dem Event war dann ja klar, dass es wohl erstmal keine weiteren Events geben wird, was äh, Stich das ganze Jahr und die ganze Jahresplanung irgendwie bei einem Haufen geworfen hat. Genau, das war auf jeden Fall sehr aufregend und hat für mich auch noch mal ein bisschen die Frage aufgeworfen, was denn dann wohl eigentlich meine Rolle dieses Jahr sein wird. Genau. Wie war denn das für dich so? Ja, auch crazy. Also ich habe mich irgendwie sehr gefreut, weil das war das erste Event in München und ähm, äh, es war auch gut, dass wir das noch machen konnten, aber tatsächlich jeden Tag mit Gesundheitsamt telefoniert und ist das noch verantwortungsvoll <lacht> oder nicht und, und das hat dann gerade noch geklappt und natürlich hat so ein, so ein Event schon immer eine besondere Energie, wir geben uns wahnsinnig viel Mühe, den Ort zu etablieren und da alles schön zu machen und dass das nach Jugendhakt aussieht und ihr kennt ja unsere ganze Pixel-Welt und so, also Man hat so ein spezifisches Jugendhackt-Feeling, das kennen alle, die schon mal da waren. Und ja, irgendwie hatten wir wie alle anderen, egal wie digital wir alle sind, trotzdem, glaube ich, immer irgendwie ein besonderes Gefühl zu, zu Offline-Events und haben dementsprechend auch wenig rein digitale Sachen gemacht. Das müssen wir so auch, auch mal zugeben an der Stelle. Und Corona hat uns da auch so ein bisschen reingezwungen in diese neue Situation. Und genau, und äh, vor allem haben unsere Jugendlichen uns dann ganz schnell in diese neue Situation reingezwungen, weil die einfach sagten: "Ne, wir sitzen jetzt alle zu Hause, lasst uns mal einen remote so machen. Das geht doch auch. Und ja, so waren wir zwei Wochen nach, äh, nach Corona-Start quasi alle zu Hause. Wir, ich glaube, wir Erwachsenen werden eher noch so am klarkommen gewesen und die Jugendlichen sagten schon, ne lass uns losmachen äh, und sind dann gleich mit ins Orga-Team reingesprungen und so. Ähm, und das sind ganz viele tolle Dinge passiert. Magst du davon ein bisschen berichten, Nina? Ja, das war auf jeden Fall echt cool. Und das stimmt, ich glaube, wir hätten viel länger gebraucht. Wir waren noch so, so strategisch überlegen. Okay, wie gehen wir jetzt mit der Gesamtsituation um? Was heißt das fürs Jahr? Und die Jugendlichen alle, waren alle eher so, okay, wir machen jetzt einfach mal. Das war richtig cool. Wir haben dann irgendwie innerhalb von, ich glaube, sechs Tagen dieses gesamte Event geplant mit den Jugendlichen zusammen, die dann auch noch mit moderiert haben. Und das war echt, ich finde, schon auch sehr Jugendhakt-Spirit. Also es hat sich schon sehr angefühlt ein Jugendhakt-Event auf jeden Fall. Und es sind auch, finde ich, ziemlich coole Sachen dabei entstanden. Ich glaube, wir hatten irgendwie drei Projekte, an denen gearbeitet wurden. Das war schon echt cool. Und wir hatten halt beim unserem ersten Online-Event tatsächlich auch nur Leute, die schon aus der Community kommen, also wir haben keine neuen Leute eingeladen. Das war, glaube ich, so als Testballon auch echt ganz gut und hat dadurch echt gut funktioniert, finde ich. Ja, total. Also ich glaube, was wir da auf jeden Fall nochmal mitnehmen konnten, ist, also die Betreuungsintensität ist nochmal höher. Also wir haben eh schon einen guten Schnitt von ja, so drei, vier MentorInnen äh, zu einem, Ju nein, drei, vier Jugendliche auf ein Mentor in ähm, und ja ich glaube bei Remote Hackersons ist gerade so unser Gefühl eher so irgendwas zwischen zwei und drei Jugendliche pro Mentorin so als Schnitt das ähm, ja das ist auf jeden Fall was was wir mitgenommen haben ähm, und einfach dieses Kontakt halten und mitbekommen sind Jugendliche noch mit Sann verlieren wir die, die gerade weil weiß nicht technisch überfordert oder fühlen sich in ihrer Gruppe nicht wohl oder solche Dinge. So, das, das ist auf jeden Fall nochmal sehr spannend zu sehen. Ist auch nicht so überraschend, aber, aber doch. Da müssen wir einfach neue Methoden finden und, und andere Wege gehen und äh, viel engmaschiger ähm, zum Beispiel Stand-Ups dann organisieren, damit wir einfach frühzeitiger mitbekommen, ähm, wenn Jugendliche da aussteigen und aus irgendeinem Grund sich unwohl fühlen und, und dann keinen Bock mehr haben. So. Das würde ich, glaube ich, so aus der ersten Session schon mal stark mitnehmen. So. Das würde ich so unterschreiben. Und ich glaube, haben wir nicht auch ein kurzes Video sogar vorbereitet, äh, um mal so einen kleinen Eindruck zu kriegen? Genau, wir können mal äh, in die Abschlusspräsentation. Also Jugendtag ist ja immer so aufgebaut, ähm, Freitag bis Sonntag, in der Regel wegen Schulpflicht und so. Ähm, aber so zwei bis drei Tage ähm, am Ende Event und am um, äh, Ende gibt es äh, immer eine Abschlusspräsentation, wo wir einfach die tollen Ideen der Jugendlichen auf eine Bühne heben wollen, eine Öffentlichkeit präsentieren wollen. Äh, die hat natürlich dementsprechend auch online stattgefunden und da gucken wir jetzt einfach mal rein. Oh, oh du, der mit dem Stoff. wir sind jetzt ja schon im Livestream.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 auch nochmal die Verweise auf technische Schwierigkeiten. Das war auch ein anderes Internet, würde ich fast sagen, damals so. Wir sind, sind da noch auf Zoom, auch durch auf großen Widerstand in der Community, haben wir da trotzdem auf Zoom gesetzt, weil es einfach das, da halbwegs stabil funktioniert hat, da auch noch einige Schreckensmeldungen noch nicht so durchgekommen sind. Inzwischen findet alles auf BigBlueButton statt, das BigBlueButton aus dem März, war noch deutlich kaputter als das jetzt heute im Dezember. Ähm, damit ähm, funktionieren jetzt aber Dinge richtig gut. Ähm, da haben wir jetzt zuletzt in Hamburg zum Beispiel noch mal tolle Erfahrungen gemacht und so weiter. Also so. Äh, schön, was auch technologisch passiert ist ähm, dieses Jahr. Aber natürlich alles schon auch privilegiert. Das glaube ich, müssen wir auch noch mal mitnehmen, dass, ähm, dass natürlich die technischen Zugangsvoraussetzungen für den remote Hackathon schon noch mal andere sind als die, die wir... Äh, vor Ort vor herstellen können, äh, zum Beispiel durch Live laptops und so weiter. Ähm, was denkst du dazu, Nina? Ja, das muss man auf jeden Fall ganz klar sagen. Also ich meine, so eine Videokonferenz äh, über mehrere Tage hinweg ist jetzt einfach schon was, wo es auch wichtig ist, dass irgendwie das Internet halbwegs stabil ist und auch der Rechner, das Videokonferenz irgendwie gut mitmacht. Da merkt man schon, dass das auch nicht immer bei allen Leuten, die dabei sind, einwandfrei funktioniert. Ähm, und natürlich betrifft das aber ja auch tatsächlich nur die, die überhaupt die technische Ausstattung zu Hause haben. Da sind auf jeden Fall echt viele Leute dabei, die, die wir so überhaupt nicht abholen können. Und das ist was, was wir, glaube ich, echt noch mal stärker mitdenken müssen, auf jeden Fall auch für die nächsten Jahre, wo man irgendwie versuchen muss, Lösungen zu finden. Was ja tatsächlich vor Ort mit den LaiLaptops schon ganz gut funktioniert, aber digital natürlich ein bisschen schwieriger ist. Da müssen wir noch mal gucken, wie wir da noch mal rankommen. Hm. Ja, sind wir uns auch noch nicht so richtig sicher, weil ich glaube auch die, keine Ahnung, also man kann natürlich Leihlaptops laptops verschicken mit Webcam und alles so weiter, aber ich glaube häufig ist tatsächlich der Zugang ähm, und halt auch der Zugang in der Familie. Also kann ich, kann ich quasi allein ein Gerät und die Leitung über drei Tage blockieren, wenn dann noch ein paar Geschwister und Elternteile warten, die auch irgendwie Internet nutzen wollen und haben halt nicht alle die fetten Leitungen zu Hause, weil Kosten, weil auf dem Land oder muss man ja nicht nur auf dem Land sein, um schlechte Internetleitungen in Deutschland zu haben. So, also das sind so ein bisschen genau die Sachen, die uns beschäftigen. Also ich glaube gerade Remote-Angebote müssen wir viel stärker drauf gucken, auf die, die wir nicht erreichen, die für uns nicht sichtbar sind. Ähm, freuen uns natürlich über alle, die wir erreichen, das ist keine Frage, aber äh, die, die wir nicht erreichen, die bleiben noch unsichtbarer, äh, befürchten wir gerade so ein bisschen, als die, die wir schon erreichen. Ja, das betrifft ja tatsächlich auch nicht nur uns, sondern ist ja tatsächlich auch mit Homeschooling und so ein generelles Problem, dass man sich wohl viel stärker nochmal angucken muss. Ich würde aber sagen, dass grundsätzlich trotzdem, dass dieses Jahr echt alles ziemlich gut funktioniert hat. Ich habe nämlich nochmal geguckt, was wir eigentlich dieses Jahr alles gemacht haben, also mal so für die Statistik-Nerds unter uns, das ist nur eine Mini-Statistik, wir haben nämlich insgesamt tatsächlich äh, sechs Online-Events gehabt, also unsere klassischen Hackathons, die wir sonst über so ein Wochenende machen. Wir hatten 27 Lab-Workshops, die dann über so ein paar Stunden oder einen halben Tag irgendwie verteilt laufen und haben neun Community-Talks gehalten. Also wir haben ja so ein kleines Talkshow-Format quasi ins Leben gerufen am Anfang von Corona, das wir so im Schnitt einmal im Monat ausgestrahlt haben. Ich finde, das ist für so ein für so ein Corona-Jahr eigentlich durchaus ein ganz guter Schnitt, mit dem ich am Anfang des Jahres gar nicht gerechnet hatte, dass wir tatsächlich so viele Formate umsetzen würden. Was meinst du, Daniel? Ähm, ja, ich, tatsächlich war ich bei der Zusammenfassung der Zahlen überrascht, weil gefühlt war das gar nicht so, also irgendwie ja wahrscheinlich wie viele das Gefühl in so einem Krisenjahr dann auch noch überperformen zu müssen. So hatten wir das, glaube ich, auch so, weil wir eben gesehen haben, der Bedarf bei den Jugendlichen ist eben so hoch und, und viel viel Freizeit war plötzlich da, und die genau die klassischen Angebote der Bildung und überhaupt ähm, Orte der Jugendarbeit halt nicht erfüllen konnten so, deswegen wir da versucht so ein Stück weit einzuspringen. Ich glaube, das hat sich auch noch mal zum Ende des Jahres deutlich verlagert, also als wieder viel mehr Schule stattgefunden hat, als wahnsinnig viele Prüfungen nachgeholt wurden. Also das sind dann so ein Stück weit viele Jugendliche, die eine Zeit lang sehr Bock hatten, mit uns Angebote zu machen, ein Stück weit wieder weggebrochen, weil sie einfach in der Schule viel nachholen mussten. So. Also es war auch so eine Wellenbewegung durchs Jahr, würde ich sagen. Aber genau, von unserer Seite würde ich sagen, es ist viel passiert und eben ein paar Sachen, die, die auch nicht mehr weggehen. Also so jetzt gerade die Livestreaming-Formate wie die Community-Talks und so weiter, die hatten wir schon lange auf dem Schirm, aber jetzt eben gemacht und die laufen jetzt auch total toll und sind wir auch sehr froh, dass wir in der Kombination mit unserer Online-Community, die wir über Zulip, so Open Source Tool, ähm, auch schon länger etabliert haben, dass das eigentlich ziemlich gut funktioniert, äh, weil wir eben nicht die Schwierigkeit hatten, Jugendliche zu erreichen, als dann plötzlich die Lockdowns da waren, weil wir es eben auch vorher schon in Kontakt waren und da so die Online-Communities etabliert hatten. Das wäre auf jeden Fall auch ja, was, was man mitnehmen kann sich da unabhängig zu machen, auch am besten unabhängig von äh, proprietären Anbietern und da eigene Orte aufsetzen, um dann eben in solchen Situationen auch in Kontakt sein zu können. So, das war, glaube ich, so für viele klassische Jugendarbeit, die eine ganz wichtige Funktion für Anwachsende führen, tatsächlich ein großes Problem. Gibt es aber auch sehr schöne Beispiele, wie zum Beispiel die ganzen Jugendeinrichtungen in Köln, die dann plötzlich einen gemeinsamen Twitch-Kanal aufgemacht haben und da, weiß gar nicht, 18, 12, 16 Stunden am Tag ähm, Angebote gemacht haben, was ziemlich schön war anzuschauen, was auch ziemlich gut angenommen wurde. Also, ja. also viel Spannendes, Neues passiert. Sollen wir vielleicht mal in unseren Community-Talk reingucken? Ja. Ähm, da würde ich jetzt mal reinspringen. Wir nehme nämlich so ein paar schöne... Aussagen nochmal aus Perspektive der MentorInnen. Ähm, magst du vielleicht nochmal kurz einführen, Nina? Ja, gerne. Also wir haben äh, einen Community-Talk gemacht zum Thema Mentoring, bei dem drei unserer, ich glaube sogar noch TeilnehmerInnen aus ihrer Sicht erzählt haben, was Mentoring bei Jugendtakt ausmacht und warum MentorInnen so wichtig sind bei ähm, Und Da gab es echt einige ziemlich schöne Zitate darüber, was, so, was die Jugendlichen auch mitnehmen von den Events, die echt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 Und es ist einfach super schön und das, ach ich weiß nicht, ich finde, das ist super inspirierend und so eine bestimmte jugendhack atmosphäre die es selten bei anderen Events gibt. Da hat man irgendwie fast das Bedürfnis, den Hashtag unbezahlte Werbung zu nutzen, finde ich. <lacht> ja Also ich finde, das ist echt ein schönes Zitat und das ist ja auch genau das, was wir, was wir eigentlich vermitteln wollen, dass Lernen Spaß macht und das irgendwie in der Community zusammenarbeiten, dass das was total wertvoll ist und wo einfach auch jeder was von mitnehmen kann, egal mit welchen Kenntnissen man vorher so kommt. Deswegen fand ich das super schön, das noch mal so von unseren TeilnehmerInnen zu hören. Und ich finde generell bei den Community Talks und vielleicht auch generell durch Corona noch mal ein bisschen gefördert ist ja auch, dass die Jugendlichen bei uns in diesem Jahr viel stärker noch mal so mit in so eine aktive Rolle irgendwie gerutscht sind. Das finde ich auch total super, weil wir tatsächlich jetzt ja auch viele Leute haben, die die Community Talks selber schon moderiert haben, wie bei dem jetzt zum Beispiel auch, da waren wir so im Hintergrund überhaupt noch mit dabei. Das ist, was wir vorher in der Form glaube ich, auch nur sehr wenig gemacht haben und was ich echt finde, sollten wir so weiterführen. Mhm. Genau, also der, genau, Wahrscheinlich auch ein Stück weit durch die niedrigschwelligkeit der Beteiligung ist es auf jeden Fall, da dieses Jahr noch mal viel passiert. Ich denke, wir haben innerhalb unserer Angebote, hatten wir schon immer einen sehr hohen Beteiligungsgrad, also Jugendliche durften da sehr selbstbestimmt ähm, ihre Projekte wählen. Wir sind da immer nur beratend an der Seite gewesen. Oder eben reingegangen, wenn wir wirklich was zweifelhaft fanden so, und dann in die Diskussion gegangen. Aber im Wesentlichen tun die Jugendliche in unseren Angeboten das, was sie für richtig halten. So. Genau, und jetzt eben auch nochmal in dieser Organfunktion ähm, haben wir ja, nochmal viel erreicht, finde ich auch. Und vielleicht noch mal ein kurzer Blick auf Ehrenamt und äh, Jugendhack. Da auf jeden Fall noch mal großes Danke auch in diese Community herein. Ähm, ihr vielen tollen Menschen, die immer wieder ähm, entgegen ihrem Biorhythmus ähm, äh, sich die Wochenenden um die Ohren schlagen und Jugendliche unterstützen. Und ähm, genau da viel reingeben, aber wie wir gerade gehört haben, eben auch viel mit rausnehmen können. Äh, vor allem viel Optimismus äh, und Glaube an die nächste Generation, dass da viel Gutes nachkommt, sehr politische Menschen mit tollen Ideen und so. Also da auch tatsächlich nochmal der Werbeblock, wenn ihr vielleicht auch mit nicht so schönem Gefühl durch das Jahr gegangen seid und, und am struggeln seid, bietet da, glaube ich, Jugend Hakt auf jeden Fall nochmal gute Chancen. Aber neben all dem Struggle auch wieder auf, ein, auf positive Weise sich mit digitalen Technologien und, und Gesellschaft auseinanderzusetzen. Definitiv, das kann ich nur unterschreiben. Ähm, genau, ich wollte auch noch mal kurz auf de, die vielen tollen Unterstützerinnen eingehen, weil ich glaube, dass tatsächlich eine Herausforderung, die wir in diesem Jahr festgestellt haben, schon auch ist, das hast du auch gesagt mit dem Betreuungsaufwand schon ein bisschen, ähm, dass so Mentoring im Digitalen auf jeden Fall noch mal aufwendiger ist. Also, nicht nur, dass man irgendwie einen besseren Betreuungsschlüssel braucht, sondern das ist einfach auch nochmal eine völlig andere Arbeit. Und ich glaube, alle Tools, die wir so an die Seite stellen können und wollen, fangen das halt auch nur bedingt auf. Es ist einfach schon viel, was da so über die pädagogischen Fähigkeiten dann unserer MentorInnen läuft. Und da ist es echt cool, dass so viele Leute uns da dieses Jahr weiterhin auch unterstützt haben. Da kann man nicht oft genug Danke sagen, würde ich sagen. Und auf jeden Fall, was, was wir aus diesem Jahr schon noch mal mitnehmen müssen, leider, dass genau Mentoring nicht einfacher geworden ist. Also für, für uns, euch als MentorInnen zu unterstützen, ist nicht leichter geworden und quasi zu sehen, wo was schiefläuft, wo Frustration auftaucht, ähnlich wie wir das vorher bei Jugendlichen schon benannt haben, ähm, sind, sind wir da ähnlich blind ähm, gegenüber MentorInnen ähm, und mussten auch da wieder Methoden finden, quasi wie wie wir mitbekommen, wo taucht die Frustration auf, wo gibt es Überforderung und so weiter, da haben mit Sicherheit einige Mentoren dieses Jahr ein schwereres Leben gehabt als in den Offline-Events so. ähm, Genau, und da sind wir eben auch dabei, irgendwie unsere Methoden nachzuziehen und vielleicht noch mal enger im Austausch zu sein mit Mentoren und so weiter. Also so auch da ähm, eine recht hohe oder eine recht steile Lernkurve dieses Jahr wo wir immer noch dabei sind, so das aufzuarbeiten und zu gucken, wie wir uns da verbessern können. So. Ja, ja. insofern auch da vielen Dank an alle, die das mitgemacht haben und auch durchgehalten haben. So. Genau, wobei ich auch finde, man kann trotzdem festhalten, dass so alles, was so soziale Momente betrifft auf den Events, was ja Jugendtag schon auch stark ausmacht, so ein, so ein Gruppengefühl irgendwie, finde ich, hat tatsächlich erstaunlich gut auch im digitalen Bereich funktioniert. Also so die Events, die ich jetzt online mit betreut habe, da hatte ich schon das Gefühl, dass äh, schon auch so ein gewisser Gruppenspirit aufkommt. Und es wurde irgendwie extrem viel gespielt zwischendurch. Da haben sich irgendwie viele Gruppen getroffen, die irgendwie auch abends sich nochmal zu einer kleinen Spielerunde getroffen haben. Das war echt schön zu sehen, finde ich, dass äh, solche, Sache doch, solche Sachen doch auch gut funktionieren, obwohl man sich eigentlich ja nicht wirklich begegnet, sondern nur so vor seinem Bildschirm guckt. Ja, total. Auch, auch die Vernetzung, finde ich. Ähm, äh, wir haben ein großes Netzwerk an, an Events, ähm, insgesamt zwölf verschiedene Städte, ähm, die, die da zusammenarbeiten und so weiter. Und auch da hatten wir unsere Offline-Treffen zweimal im Jahr meistens. Da haben wir auch deutlich die Intensität erhöht dieses Jahr, einfach indem wir nochmal viel mehr Online-Treffen hinzugefügt haben. Da... Ja, da glaube ich, kann man einfach auch nochmal auf die Akzeptanz bauen, dass einfach also, so Videocalls normaler geworden sind, äh, äh, man sich schneller mal zusammenschaltet, wo man sonst vielleicht Dinge auf Offline-Treffen verlegt hätte und so weiter. Das, also da hat sich, finde ich, die Zusammenarbeit auf der organisationellen Ebene auch nochmal deutlich, deutlich verändert. So. Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, der Wissensaustausch ist in diesem Jahr vermutlich sogar nochmal deutlich besser gewesen als in den letzten Jahren. Also wobei, das kann ich natürlich gar nicht beurteilen, aber mein Gefühl war, der Wissensaustausch in diesem Jahr war extrem hoch, auch unter den einzelnen Orga-Teams. Und das war auf jeden Fall super hilfreich, auch für uns. Ich, ähm, ich finde, eine nee. Sache, sorry, mach du ruhig. Nee, ich, war eine, ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es sich tatsächlich erhöht hat. Ich glaube, quasi dieses neu gewonnene Wissen war in diesem Jahr so extrem ja. hoch, deswegen gab es den Bedarf. Ich würde sagen, in den ersten Jahren war, war das ähnlich hoch, der Wissensaustausch. In den letzten Jahren gab es halt nicht mehr diese, diese krassen Sprünge an neuen Informationen und an neuem Wissen, das wir generiert haben. Insofern, aber ja, hoch war der dieses Jahr auf jeden Fall. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Das ist nochmal gut zusammengefasst. Ich finde, was ein bisschen schade war, ist eine Sache, die ich in München zum Beispiel ziemlich cool fand, sind so... Diese ganzen Hardware-Projekte und so alles, was so Bastelsachen sind, äh, da stehen ja auch echt immer ziemlich coole Sachen. Das war dieses Jahr natürlich nicht ganz so einfach, also beziehungsweise ist jetzt online einfach komplett rausgefallen leider. Aber ich finde trotzdem, ähm, dass auch die Projekte, die entstanden sind, äh, in diesem Jahr echt alle eine extrem hohe Qualität hatten. Also alles wirklich richtig coole Ideen sehr viel Herzblut da reingeflossen. An vielen wird auch, glaube ich, immer noch zum Teil weitergearbeitet. Und ähm, ich glaube, wir haben ein Video aus Hamburg mit dabei, oder? Du warst beim Hamburger Event mit dabei. Erzähl doch genau, mal ein bisschen davon. Das, das Hamburger Event war jetzt eher so zum Ende des Jahres. September hatten wir das, glaube ich. Ähm, da hatten wir dann schon ein paar Events gemacht ähm, und ähm, einige Erfahrungen, die wir da eben dann auch anwenden konnten. Und ja, irgendwie hatten wir das Gefühl, dass das extrem... Also Wir haben immer tolle Projekte, aber irgendwie gibt es natürlich dann immer noch mal, natürlich auch nach persönlicher äh, Neigung, aber immer noch mal so besonders starke Events, wo dann, wo dann besonders viel passiert. Und jetzt haben wir gerade hier noch mal Daten gegen Rechts, ähm, ähm, wo wir gerne mit euch reinschauen würden, einfach um zu sehen, was, was, was hatten Jugendliche inhaltlich dieses Jahr so interessiert. Und... Ähm, das können wir natürlich auch jedes Jahr sagen, aber das ist schon besonders, dass Jugendliche natürlich auch das, was in der Gesellschaft passiert und besonders schief läuft, kritisch begleiten. Und äh, da freuen wir uns immer besonders, wenn Projekte wie dieses entstehen und Jugendliche so politisch agieren und so klare Forderungen und Ideen und auch Haltungen haben. Ähm, genau, schauen wir einfach mal rein und lassen die Jugendlichen für sich sprechen.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 ist unser Wunsch, dass wir damit eine stärkere Bewusst, ein stärkeres Bewusstsein für die zunehmende rechte Gewalt in Deutschland, aber auch, wie sie schon sehr lange war, schaffen können. Genau, dafür haben wir eine Visualisierung. Ich mache hier mal Pause. Ihr findet alle unsere oder alle Projekte der Jugendlichen unter jugendtag.org/projekte. Lasst euch da gern mal, ja, nehmt euch die Zeit, schaut euch ein bisschen was an. Das ist fantastisch, was da schon alles entstanden ist. Inzwischen sind es viele hunderte Projekte, die über die letzten acht Jahre da äh, dokumentiert wurden und eben ja, einen ganz guten Einblick geben, was Jugendliche in unserer Gesellschaft beschäftigt und Jugendliche auch in unserer Gesellschaft stört. Und ähm, äh, wo es auch Unterstützungsbedarf gibt, also wo wir vielleicht auch eine Rolle einnehmen können und dann anwaltlich für Jugendliche uns für bestimmte Themen einsetzen, wenn wir das nicht eh schon an vielen Stellen tun. Genau. Was man in dem Video auch gesehen hat, uh, unabhängig jetzt vom Inhalt, waren so die Emojis, die da von unten so reingeflogen sind. Für alle, die sich wundern, was das war. Wir haben im Laufe unserer Online-Events, uh, hat jemand aus unserem Netzwerk tatsächlich so ein Applausometer gebaut, damit man bei der Abschlusspräsentation nicht ganz auf den wohlverdienten Applaus verzichten muss, sondern so ein bisschen Feedback zumindest auch noch kriegt. Das war auch echt cool und hat das Ganze, finde ich, nochmal ein bisschen bisschen interaktiver und herzlicher gemacht irgendwie. ja, ja mega. Also das war richtig, richtig toll. Das war auch das, was wir in den ersten Events festgestellt haben, was so ein bisschen fehlt. Also so dieses, ich gehe auf eine Bühne und dann gehe ich da, werde ich da runter applaudiert und, und, und, und fühle nochmal ein bisschen, dass ich was Tolles gemacht habe. Das hat uns so bei den Online-Events, diese Stimmung hat uns da so ein bisschen gefehlt. Und da ist das Hanno dankenswerterweise mit reingesprungen, genau, ist auch. Ähm, Open Source und veröffentlicht kann verwendet werden, denn im Hintergrund sieht man eben Big Blue Button, die ganze Aufzeichnung hat stattgefunden mit OBS, wo wir dann versucht haben, das nochmal ein bisschen bildlich aufzubereiten. Also so, da hat sich auch einiges so an unser Toolchain getan und sehr viel Open Source und eben auch sehr viel Mitarbeit von Mentorinnen und Jugendlichen, um dann nochmal so unsere digitale Welt ein Stück weit für uns anzupassen, was man zum Beispiel jetzt hier nicht sehen kann. Es gibt immer zum Start ein Brainstorming, wo eben die Ideen von den Jugendlichen entwickelt werden. Das hat auch so Plakaten, die wir gestaltet haben. Die haben so durchgeleitet durch diesen Prozess. Und da gibt es jetzt eben auch ein Tool, das quasi von HackMDs, von, Hack von CodyMDs das Ganze transferiert auf Plakate und dann wieder so darstellt. Also so da ist ganz viel intern und extern passiert an ein toller Weiterentwicklung dieses Jahr. An der Stelle vielen Dank an alle. Genau. Ja, du hast gerade schon HackMD und CodeMD genannt. Das ist tatsächlich vielleicht so aus Tool-Perspektive noch mal ganz interessant, dass wir einfach auch extrem viel wirklich mit Pads gearbeitet haben, um die Übersicht über die Tage zu behalten. Das hat auch echt gut funktioniert, finde ich. Und vielleicht noch einmal so als Mini-Ausblick schon mal. Wir haben alle unsere Erfahrungen auch in so einem klein Handbuch zusammengefasst, das wir eigentlich auch planen, noch zu veröffentlichen im nächsten Jahr, so sodass äh, ihr nicht nur diesen Talk habt, sondern im Zweifelsfall jeder oder jede, die möchte, gerne auch das Handbuch verwenden kann und da auch gerne weiter Entwicklungen dran betreiben darf. Natürlich. Genau, vielleicht wollen wir da gerade noch mal weitermachen oder so ein bisschen was, was kommt, was, was steht die nächsten Jahre an? Was steht das nächste Jahr an vor allem? Also, Handbuch ähm, gibt es schon quasi für die Offline-Events. Jetzt kommt das für Online-Events dazu. Handbuch.jugendhackt.org äh, wird das dann zu finden sein. Ähm, dann freuen wir uns sehr, dass wir in so einem Projekt ähm, bewilligt bekommen, das aus so einer, einer Idee entstand. Wir haben uns gefragt: so, Okay, das ist eine besondere Zeit, also dieses Jahr besonders, aber auch zum Herum irgendwie. Digitalisierung. Äh, findet statt und wir haben mit Sicherheit eine Community, die einen sehr ähm, starken gestaltenden Moment in dieser Digitalisierung hat und auch natürlich einen kritischen Moment. Ähm, und wäre es nicht schön, wenn wir irgendwie in 30 Jahren auf diese Jahre gucken könnten und, und sehen, wer waren denn die Personen, was waren damals für Haltungen, was hat uns bewegt und so weiter. So also eine Art digitale Vorbilder. Ähm, und da werden wir dies ja also es kommen näher, ähm, die Chance haben, mit vielen von euch ins Gespräch zu kommen, Interviews zu machen, das Ganze aufzuzeichnen, äh, das aufzubereiten, äh, eben für die zukünftige Perspektive auf heute, aber eben auch als, als Role Models für junge Menschen, die wir weiterhin ansprechen wollen, ähm, ähm, von Jugendlichen für Jugendliche, aber eben auch von MentorInnen an, an Jugendliche, einfach aufzuzeigen, was das, das sind so die Beweggründe und da noch mehr Menschen für äh, unsere Mission und für unsere gemeinsamen Werte und Ziele zu begeistern. Genau, das wird uns auf jeden Fall im nächsten Jahr beschäftigen. Und ansonsten hoffen wir natürlich stark darauf, dass wir schon auch wieder vor Ort Events machen können. Also so gut, dass dieses Jahr irgendwie auch alles geklappt hat, ähm, freue ich uns natürlich schon auch, uns mal wieder alle zu sehen. Das, äh, das wird schön. Ich hoffe da sehr drauf. Wir wollen aber trotzdem, natürlich auch die ganzen Online-Sachen jetzt nicht, nicht wegfallen lassen. Also gerade die Community Talks, ist was, da sind wir uns glaube ich alle einig, das werden wir auf jeden Fall weiterführen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir auch Online-Events noch mal machen, weil wir festgestellt haben, dass das vielleicht gerade auch für so internationalen Austausch noch mal ganz gut funktioniert. Wir hatten in, von Jugendtag Österreich von Linz aus tatsächlich im Rahmen der Ars Electronica dieses Jahr ja auch schon so eine Art Mini-Austausch, wo aus ich glaube vier verschiedenen Ländern äh, Jugendliche teilgenommen haben und das hat uns noch mal gezeigt, dass das auf jeden Fall eine gute Idee ist, um ja, tatsächlich da überregional einfach auch äh, und übernational ähm, Leute zusammenzubringen für so ein Wochenende. Das ist, glaube ich, was, was wir echt noch mal weitermachen können. Genau, und dann die Labs, die werden auch noch mal einen eigenen Talk gehabt haben, noch haben. Ähm, wir haben den, sind gerade mitten im Fahrplan bauen. Ähm, mal gucken, ob das vor oder nach diesem hier stattfindet. Auf jeden Fall ähm, werden wir da nächstes Jahr noch mal stark ausbauen und die nächsten Jahre stark ausbauen. Die, die Idee von den Labs ist ja eben, Jugendhack ganzjährig anzubieten an Orten, die nicht unbedingt äh, privilegiert sind durch besonders viele Angebote. Das heißt auch mal raus aus den Metropolen in die ländlichen Räume rein und da quasi Spaces vor Ort zu unterstützen, eben nochmal ihre Jugendarbeit weiterzuentwickeln. Insofern auch hier an euch alle, die ihr schon immer die Idee habt, nochmal stärker mit Jugendlichen zu arbeiten und JunghackerInnen zu erreichen, meldet euch gerne bei uns und vor allem abonniert Newsletter und so weiter. Darüber werden wir dann verkünden, sobald die nächsten Labs starten können. Genau, da ist vor allem die Idee, dass wir viel OER, viel Open Educational Resources produzieren, die euch in eurer pädagogischen Arbeiten und euren Angeboten unterstützen sollen. Genau, aber dazu mehr in dem Talk von äh, den Kolleginnen aus den Labs. Genau, ja, es äh, bleibt spannend bei jedem Takt auf jeden Fall, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, ich habe das Gefühl, wir haben vielleicht das Jahr schon ganz gut abgearbeitet, oder? Ich glaube auch. Ich würde sagen, wir können gut in das Q&A springen und da einfach direkt offene Fragen beantworten, oder? Genau, wir passen auch auf, dass wir vielleicht die gleichen Klamotten einfach dann nochmal anziehen. Dann sieht es so aus, als wäre es so richtig nahtlos ineinander übergegangen. Wir sehen uns gleich. Bye, bye, bis gleich.